Ich habe letztens auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht. Wer nimmt sich noch was vor? Wer macht sich gute Vorsätze fürs neue Jahr? Über 50% haben sich nichts mehr vorgenommen. Sie lassen das mit den guten Vorsätzen. Gehörst du vielleicht auch zu denjenigen? Und jetzt mal eine provokante Vermutung. Nimmst du dir deswegen nichts mehr vor, weil du schon oft nichts mehr erreicht hast? Und dann den Gedanken an hast, okay, es hat schon so oft nicht geklappt, es wird auch nie klappen dann hast du wahrscheinlich so gedacht, wie ich es äh, zwischenzeitlich auch getan habe, dass ich mir einfach keine Ziele mehr gesetzt habe. Aber soll ich ehrlich mit dir sein? Das ist Quatsch. Und das weißt du auch tief in dir drin. Dieser Gedankengang, es hat so und so oft nicht geklappt, es wird nie wieder klappen, ist einfach Quatsch. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir uns persönlich kennen, aber nehmen wir mal an, wir wären Freunde. Dann würde ich von dir auch erwarten, dass du zu mir ehrlich bist. Dann will ich auch ehrlich zu dir sein und muss dir sagen, wenn du diesen Gedankengang hast, ich nehme mir nichts mehr vor, dann kannst du auch nichts erreichen. Egal, ob es um Ziele geht, wie Gesundheit, Abnehmen oder sonstiges oder andere Ziele, die du im Leben hast. Wir brauchen immer irgendeine Richtung, wo wir hinwollen, sonst wird nichts passieren. Deswegen nutzt doch vielleicht die heutige Methode, eine der effektivsten Methoden, um Ziele zu erreichen. Routinen bilden. Und damit du weißt, wie sowas geht und welche wertvollen Fragen du dir heute stellen kannst schon, damit du da auf den Weg kommst, bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Ja, genau, wenn du besonders wenn du zu denjenigen gehörst, die sagen, oh, ich nehme mir nichts mehr vor. Und ganz wichtig, abonniere auch den Kanal hier unten bei YouTube, damit du auch Bescheid weißt für die nächsten Wochen und Monate, weil da werden viele Videos kommen, welche Tipps und Tricks dabei gibt, weil da gibt es schon ein paar Feinheiten weil es passt leider nicht alles in ein Video. Also jetzt erstmal viel Spaß. Also wenn du zu denjenigen gehörst, die sich einfach nichts mehr vornehmen, dann mutmaße ich jetzt einfach mal, dass du nicht mehr enttäuscht werden willst. Enttäuscht von dir, von dir selbst, vielleicht aber auch von den Umständen. Und ich habe das schon Zeit lang auch gemacht und mir einfach keine Ziele mehr gesetzt. Bis ich aber gemerkt habe, boah, da fehlt aber irgendwie was. Da fehlt der Antrieb, da fehlt das Wofür und das Wohin. Und dieser Gedankengang, ah, es hat jetzt ein paar Mal nicht geklappt, das wird einfach nichts, ich lasse es einfach. Dieser Gedankengang ist einfach toxisch. Und ich sehe diesen Gedankengang so oft bei mir, wenn ich bei meiner Arbeit mit Leuten mit Schmerzen zu tun habe, dass die Leute diesen Gedankengang haben. So von wegen, ja, ah ich habe da schon alles ausprobiert, was soll ich denn noch machen? Ja, es gibt eine Million Sachen, die du machen kannst. Die meisten haben halt nur in Anführungszeichen diesen klassischen Weg gewählt, den die Krankenkassen bezuschussen. Also das Klassische, Ah ja, mach mal ein bisschen Physio, mach mal ein bisschen Schmerzmittel. Und wenn es nichts wird, ah ja, dann es wird es halt nicht. Ich bin, es ist halt so, ich muss damit leben. Nein, es gibt so viele Sachen. Wenn du diesen Bereich bisher erst gesehen hast, das dreh dich doch einfach um und guck, was hier noch auf dieser Welt ist. Und dann kannst du vielleicht da eine Alternative finden. Es gibt eine interessante Statistik, die zeigte, dass nur eine Person von fünf es langfristig schafft, ihre Vorhaben umzusetzen. Das heißt, wenn es bisher bei dir nicht geklappt hat, dann bist du bei weitem damit nicht alleine. Du bist nicht die oder der Auserwählte dafür, dass es bisher nicht geklappt hat. Und grundsätzlich, wir alle scheitern. Und dieses Scheitern ist auch notwendig auf dem Weg zu dem, wie es eben klappt. Weil wir wissen dann, okay, so und so hat es vielleicht nicht geklappt. Hm, ich muss vielleicht was Neues ausprobieren. Und deswegen bin ich ja heute hier, um dieses Neue so ein bisschen vorzustellen. Und diesen Ansatz das ist ja nicht mein eigener, aber den haben schon so so viele sehr sehr erfolgreiche Menschen umgesetzt, damit du auch weißt, wie das funktioniert. Und jetzt zu der Erklärung, warum aber fun überhaupt funktionieren kann. Es gibt eine Studie, die zeigte, dass wir 50 also etwa die Hälfte unserer Handlung unbewusst machen. Das heißt, unser Geist schaltet auf Copilot. Wir denken nicht mehr drüber nach. Und diesen Automatismus, den können wir natürlich wunderbar für uns nutzen. dass unser Geist damit auf Autopilot schaltet, ist natürlich sehr, sehr smart von unserem Gehirn. Weil es möchte Energie sparen und das schützt unser Gehirn vor Überforderung. Und diesen Automatismus können wir für uns natürlich auch nutzen, indem wir gesunde Routinen entwickeln. Routinen, die uns und unseren Bedürfnissen entsprechen und unseren Zielen, die wir erreichen wollen. Und um den Stein so ein bisschen ins Rollen zu bringen und äh, jetzt in die Richtung zu kommen, wo du hin willst, stelle ich dir mal ein paar Fragen, die du jetzt am besten schon beantworten solltest. Erstens. Was wünschst du dir? Was ist dir ganz besonders wichtig zu erreichen? Zweite Frage. Welche Person möchtest du in Zukunft sein? Und was macht diese Person aus für dich? Die dritte Frage. Welche Gewohnheit steht dem noch im Wege, diese Person, die du werden willst? Und die Nummer vier: Wie kannst du dir eine neue Gewohnheit möglichst einfach machen, sie zu erreichen, dass es auch erreichbar ist? stelle dir diese vier Fragen bis zum nächsten Mal und dann hoffe ich, dass du da schon einen Schritt weiter bist und schon dieses Wohin und das Wofür so ein bisschen rausgefunden hast. Bis dahin, bleib ambitioniert. Ich tue es auch. Ciao.